We love to entertain you. Karl-Heinz repariert. Karl-Heinz tauscht aus. Hallo, mein Name ist Karl-Heinz. Ich bin Leiter für Kundenzufriedenheit im Service-Center. So ein Steinschlag kann verheerende Folgen haben. Darum fahren wir jetzt auf direkten Weg zu meinem Kollegen in die Werkstatt. Öh nein, ein Steinschlag, aber dank der neuen Karl-Heinz-Technologie ist das kein Problem mehr. Und das Beste daran, es kostet sie keinen Cent. Karl-Heinz repariert, Karl-Heinz tauscht aus. Die Seefelder Dorfbuben. Zum Jubiläum nur das Beste. Elisabeth, du bist für mich mein Blumenbeet. Das erfolgreichste Schlagerduo Deutschlands präsentiert ihre größten Hits und den brandneuen Nummer 1-Hit Elisabeth im Jubiläumsalbum. Dazu erhältlich die neue Jubiläums-TVD. Diese sollte in keiner Musiksammlung fehlen. Ich denke an dich den ganzen Tag. Sei dir sicher, dass ich nur dich mag. Bestellen Sie jetzt kostenfrei unter der 00800 187 800 800 oder ganz bequem im Internet unter www.gesangs-express.tv und profitieren Sie von der superschnellen 2-Tage-Lieferung. So, das was jetzt mit dem zweiten Teil der Werbeparodien. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock auf einen weiteren Teil habt, zeigt uns das doch mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Falls ihr den ersten Teil von den Werbeparodien noch nicht gesehen habt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung.